Deshalb. Was? Deshalb sagst du Scheiße. Willi, was ist los mit dir heute? Keine Ahnung, mein Hirn, ey. Äh, Lokito. Ach, Willi. Weißt du, mir war mit Ja, Angst, Ruf. Was haben wir morgen für ein Datum?